Ich bin in Bernau aufgewachsen und lebe seit meiner Kindheit im Landkreis Thirschenreuther Landkreis. Landkreis ist meine Heimat. Ich bin besonders stolz darauf, dass die Leute hier immer positiver über ihren Landkreis denken, dass der Zusammenhalt so super ist. Und die Lebensqualität ist hier doch einfach nur nicht zu vergleichen mit dem Rest Bayerns. Ich pendle ja jede Woche auch nach München und ich muss sagen, mir gefällt hier im Landkreis doch schon viel, viel besser.